Also, ich bin Daniele, ich bin Online- und social media verantwortliche bei der Coop-Zeitung. Und ähm, da ich nicht sehr guter Witzverzeller bin und ich vielleicht eher ab Memes lache als ab Witz, habe ich mir jetzt einfach die acht schlechtesten Kurzwitze aus dem Internet ausgedruckt und werde die jetzt vorlesen. Wie nennt man eine Gruppe von Wölfen, Wolfgang? Warum macht der Blondine ihren Joghurt schon im Laden auf? Weil drauf steht, hier öffnen. Der Himmel ist dort, wo der Brit, Polizist ist, der Franzose, der Koch, der Deutsche, der Mechaniker, der Italiener, der Liebhaber und der Schweizer organisiert alles. Und in der Hölle ist der Brit, der Koch, der Franzose, der Mechaniker, der Schweizer, der Liebhaber, der Deutsche, der Polizist und alles ist organisiert worden vom Italiener. Mein Witz ist der, Zwei Muffins hocken im Bachhofe. Sagt der eine, wo heißt das heißt du? Ihnen. Sagt Hilfe, sprechen Sie Muffin. Wie heißt wie Geigenkasten auf Spanisch? Fidel, fidel Castro. Wie heißt ein chinesischer Bergsteiger? Hing am Hang. Was ist das Gegenteil von Frühlingserwachen, später rechts einschlafen? Wieso freut sich eine Blondine so fest, wenn sie nach sechs Monaten ein Puzzle fertig hat? Weil drauf steht, zwei bis vier Jahre. Ich bin der Thomas und bin Redakteur. Ein Mama muss zum Psychiater, nach dem Untersuch sagt der Arzt, sie, es tut mir leid, Befunde ist klar, sie sind ein bisschen irr. Dann sagt der Mann, ah, da will ich noch eine Zweitmeinung. Dann sagt der Psychiater, okay, hässlich sind sie auch. Was ist süß und läuft durch die Wüste? Ein Karamell. Was hasse Fisch? shampoo Wieso geht der Saat nicht auf, weil ein Zuhälter drin, drin liegt? Kennst du den Witz vom vorderen Dremli? Ich auch nicht, ich bin im Hinteren. Gewesen. Ein Witz. Der Polizist, Papiere, Der Autofahrer, Schere. Was sagt der Pirat, wenn er trocknungsgras hat? Ahoi! Ich habe gestern bei Weight Watches angerufen, hat keiner abgenommen. Ich bin Morgan Roth, Multimedia-Redaktorin und ich habe einen elsässischen Witz. Eine Gruppe Jungen spazieren aufs Land. Sie scheiße, sie haben Durst und eigentlich finden sie so eine kleine Berlin und sie wollen trinken. Aber dort kommt der Bürger wo schreit: Trinken nicht von dem Wasser! Drei so drei! Ein Junge schaut so dumm und sagt: parle français quoi! Vous croyez qu'on comprend l'alsacien, votre dialect de vieux? No, sagt die Bois doucement, elle est froide!